Manchmal möchte Winnie der Pooh irgendein Spiel spielen, wenn er die Treppe heruntergekommen ist, und manchmal sitzt er gern still vor dem Kamin und lauscht einer Geschichte. »An diesem Abend...« »Wie wär's mit einer Geschichte?« sagte Christopher Robin. »Ja, wie wär's mit einer Geschichte?« sagte ich. »Könntest du bitte so lieb und nett sein, Winnie dem Pooh eine zu erzählen?« »Ich glaube, das könnte ich«, sagte ich. »Welche sort von Geschichten mag er denn?« »Über sich selbst...« denn diese Sorte von Bär ist er. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz einhaken. Was ist denn dein Lieblingsbilderbuch? Oh, mein Lieblingsbilderbuch. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe der Underdogs. Mein Name ist Fabian Link und ich begrüße euch hier zu unserer monatlichen Wissenschaftsschau mit ganz vielen interdisziplinären Themen. Heute bewegen wir uns so ein bisschen an dem Grenzwelt zwischen Literaturwissenschaft und Pädagogik. Mein heutiger Gast ist nämlich studierter Grundschullehrer hat sich aber nach seinem Studium dafür entschieden, vorerst nicht in die Schule zu gehen, sondern sich stattdessen wissenschaftlich mit Bilderbüchern zu beschäftigen, für die er quasi während seines Studiums eine große Begeisterung entdeckt hat. Mein heutiger Gast heißt Lukas Dodeschal. Hallo Lukas. Hallo. Für das Verständnis von deiner Forschung, von deinem Promotionsvorhaben, ist es, glaube ich, erstmal wichtig, dass wir so ein bisschen über deine Examsarbeit sprechen, die ja quasi die wichtige Vorarbeit leistet und die Instrumente geschaffen hat, mit denen du jetzt forschend arbeitest. In dieser Examsarbeit hast du dich ja äh, quasi mit den Begriffen Fiktion und Metafiktion befasst. Um in das Thema zu starten, sollten wir vielleicht einfach erstmal aufdröseln, was Fiktion und Metafiktion ausmacht und was ja, der Unterschied eigentlich zur Realität ist? Also das ist natürlich ein Thema, was in eine kurze, einfache Definition zu quetschen, ist sehr schwierig natürlich, ja. Und auch die Unterscheidung, was ist Fiktion und was ist Wirklichkeit, lässt sich jetzt in drei, vier Sätzen nicht so ganz einfach beschreiben. Aber man kann natürlich sagen oder Regeln aufstellen, die, die nötig sind, damit Fiktion erstmal grundsätzlich funktionieren kann. Und dafür, wie du das gerade schon angesprochen hast, habe ich meine wissenschaftliche Hausarbeit in meinem ersten Staatsexamen genutzt, um solche Bedingungsfaktoren für Fiktion mal zu beschreiben und versuchen, das ein bisschen zu kategorisieren. Und gerade eben auch nochmal für den Sonderfall des Bilderbuches, weil im Unterschied zu Romanen zum Beispiel haben wir eben hier noch eine Bildebene, die insgesamt natürlich auch auf den Gesamtverstehensprozess und der Fiktionsbildung im Gesamt natürlichen Einfluss hat und damit natürlich auch nochmal die Narration äh, verändert. Ja, und aus meiner Sicht auch ähm, nochmal, ja, erweitert und in der Breite nochmal auf jeden Fall äh, nochmal mehrere Möglichkeiten des Spiels auch mit Fiktion bereithält. Genau. Ich könnte jetzt so ein bisschen versuchen zu erzählen, welche Bedingungsfaktoren für mich in Bezug auf das Bilderbuch wichtig waren in meiner wissenschaftlichen Hausarbeit. Die Idee, die ich eben hatte, um eine Unterscheidung zu treffen zwischen Fiktion und Metafiktion, war diese, dass ich ausgehend von der Fiktion und der Definition dieser als Kernland für mich da den Begriff der Metafiktion einführen kann, dass ich sage, okay, das ist jetzt Fiktion, das ist das Kernland der Fiktion und alles, was dieses Kernland oder diese Insel verlässt, ist dann eine Art der Metafiktion. Inwieweit sie diese sich dann ausdifferenziert, ist natürlich dann immer unterschiedlich und das kommt einfach darauf an, an welcher Stelle, um es mal in dieser bildlichen Sprache zu lassen, an welcher Stelle ich von der Insel aus ins Wasser gehe. Ja? Und da habe ich mich dann bezogen in meinem Analysemodell. Vor allem auf Zipfel. Das ist ein Fiktionstheoretiker, der eine Fiktionstheorie ähm, aufgebaut hat. Und ich habe eine, kann man sagen, grundsätzlich eine Dreiteilung äh, für die Bedingungsfaktoren der Fiktion. Ähm, da hat man einen ersten Teil der Bedingungsfaktoren der Sprachhandlungen fiktionaler Texte. Ähm, man kann vereinfacht sagen, dass versucht wird, über ein Kommunikationsmodell erstmal äh, den Autor, den Text und den Leser richtig einzuordnen. Also Kommunikationsmodell haben wahrscheinlich viele schon mal was davon gehört. Man hat einen Sender, man hat eine Nachricht und man hat einen Empfänger. Und dann geht es darum, inwieweit diese Nachricht, die vom Sender aus verschickt wird, den Empfänger erreicht und auch verstanden wird und im gegebenen Fall dann auch die Rollen auch tauschen. Dieses Kommunikationsmodell wurde dann versucht, von Zipfel auf ja die Sprachhandlung bei der Rezeption und auch bei der Entstehung von, von Texten drüber zu legen, kann man sagen. Und da kann man herausfinden, dass wir bei fiktionalen, aber auch faktualen Texten, also auch bei Nachrichten, wir eine zerdehnte und eine einseitig gerichtete Sprachhandlungssituation haben. Und das ist sehr wichtig, da es ja so ist, dass die Kommunikation erstmal nur von Autor über Text hin zum Leser stattfindet, deswegen einseitig und zudem deswegen, weil wir im Prinzip keine Kopräsenz zwischen Autor und Leser haben. Also ein Autor schreibt nicht gleichzeitig ein Buch, was dann sofort von dem Leser im nächsten Moment gelesen wird, sondern es ist ja ein Prozess dazwischen des Überarbeitens, des Verlegens, des Verkaufens, des Kaufens. Und erst dann hat man äh, die Situation der Rezeption beim Leser. Ein, ein Buch ist ja kein Livestream. Richtig. <lacht> Und dann ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, der dort mit reinspielt, ein sogenanntes Illokutionsgeflecht. Einfacher kann man es ausdrücken als... Sinn, der dem Text eingeschrieben ist. Und es gibt Aussagen, die äh, einen Text zu einem Text machen und man hat meistens eine Gesamtaussage und man hat viele kleinere Aussagen im Text, die sich dann zu dieser Gesamtaussage zusammenfügen, bedeutet, dass eine Bezugnahme zwischen einzelnen Textteilen stattfindet, damit sich ein Gesamtsinn ergibt. Im Bilderbuch haben wir natürlich dann den Unterschied, dass die Bezugnahme nicht nur zwischen einzelnen Sätzen oder Wörtern stattfindet, sondern zwischen Bild und Bild, Bild und Text, Text und Bild, Text und Text. Ja, Also da gibt es dann jede Kombinationsmöglichkeit, in der dann solche Bezugnahmen stattfinden. Und in anderen Textarten gibt es dieses Geflecht in dieser Form nicht? Doch, also dieses Illocationsgeflecht ist ganz grundsätzlich. Das ist auch theoretisch so erarbeitet, dass man sagt, das ist ein, eine Grundsatzregel eines Textes, dass er im Prinzip aus illocutionären Akten besteht. Also sonst würde ja auch ein Text gar keinen Sinn ergeben. Also ich brauche ja eine Information, die ich mit einem Text transportieren will. Ich will ja mit dem Text auch kommunizieren in irgendeiner Art und Weise. Und dafür brauche ich diese Illokution, kann man sagen. Also auch wenn sich ein Sachtext auf äh, vorhergehende Kapitel bezieht, dann ist das auch ein illokutions Konstrukt, Genau, genau, ja. ja. Das ist halt immer wieder die Frage, wie groß definierst du einen Text? Ja? Also es kann ja äh, nur eine Geburtstagskarte sein auf der vier, fünf Zeilen stehen, aber es kann auch eine Master- oder eine Doktorarbeit sein, die sich über drei bis 500 Seiten erstreckt. Da werden solche Geflechte natürlich immer diffiziler und immer verzweigter, aber es geht gar nicht darum, genau zu analysieren, wo ist jetzt welche Aussage versteckt und wie ergibt sich daraus eine Gesamtausgabe, sondern es geht eigentlich mehr darum, das Bewusstsein zu haben, dass ein Text genau das macht. Und dass ein Text genau aus so etwas besteht. Weil das wird dann bei der Analyse von Büchern oder auch jetzt in meinem Fall Bilderbüchern immer wieder wichtig. Ja, weil man auch eine gewisse Fachsprache braucht, die sich über die Wissenschaften hinweg erstreckt auch. Ja, weil, also du hattest am Anfang gesagt, dass meine Arbeit so zwischen Pädagogik und ähm, der Literaturwissenschaft liegt, eigentlich geht es eher so in die Didaktik, in die didaktische Schiene, dass wir überlegen im Team auch, äh, wie. Verstehen Kindertexte? Wie lesen Kindertexte? Ja, dass wir versuchen, über eine Beobachtung zu so etwas zu kommen. Und da ist es natürlich auch wichtig, gerade auch in der Didaktik, dass wir fachsprachlich uns Anknüpfungspunkte aus anderen Wissenschaften suchen, was auch manchmal gar nicht so einfach ist, weil wir nicht einfach irgendwie eine neue Fachsprache erfinden können. Und da bietet sich natürlich auch sowas an, dann von illokutionären Akten zum Beispiel bei Texten zu reden. Genau. Das, was ich jetzt so kurz zusammengefasst hat, das ist im Prinzip der erste große Teil. Also mit dem stellt man erstmal überhaupt ja. fest, es handelt sich um einen fiktionalen Text. Das ist jetzt ein Teil, der dazu beiträgt. Ja, Das war jetzt im, im Prinzip die Ebene der Sprachhandlung. Ja, der Text als Sprachhandlung, als zerdehnte, einseitige Sprachhandlung. Weiter äh, geht es dann über die Bedingungsfaktoren der Fiktivität. Einfach übersetzt bedeutet das nichts anderes als... Der Teil der Fiktion des Was wird denn überhaupt erzählt. Also da spielt dann der Ereignisträger oder die Ereignisträgerin eine Rolle. Der Ort, an dem das Ganze spielt, die Zeit. Und diese drei Sachen konstruieren ja eine fiktive Welt in einem Roman oder in einem Bilderbuch oder in einem Film. Ja, Das ist übertragbar. Und da haben wir natürlich dann beim Bilderbuch die zwei Ebenen, einmal Sprache und einmal Bild. Und da haben wir auf der Sprachebene die beschreibende Funktion und bei der Bildebene die zeigende Funktion. Da kann man vielleicht an der Stelle noch sagen, dass gerade im Bilderbuch man eher von narrativen Bildern spricht, das heißt auch Bildern, die erzählen, weil es auch ganz oft so ist, dass gerade bei Bilderbüchern natürlich der, die, die Texte, Größe an sich oder der Textkorpus an sich äh, sehr gering und kurz gehalten ist, äh, da man auch mit Bilderbüchern, sage ich mal, oft ja auch ein Publikum anspricht, äh, was noch nicht so viel gele äh, gelesen hat oder noch nicht so gut lesen kann und einfach dem Alter geschuldet auch äh, diese Bildebene dann auch einfach wichtig ist. Aber deswegen spricht man eben von narrativen Bildern, weil man sagt, Bild und Text wechseln sich oft auch ab in der Narration und etwas Gezeigtes wird gar nicht weiter beschrieben im Text oder auch andersrum. Dass im Text etwas beschrieben wird, was im Bild gar nicht thematisiert wird, sondern im Bild wird etwas thematisiert, was die Narration aber insgesamt nach vorne bringt. Ja, das ergibt ja auch im Prinzip schon Sinn, wenn man nicht den Text nutzt, nur um das Abgebildete noch einmal zu beschreiben, sondern eben die Handlung vorantreibt, ist das Bild nicht im Prinzip auch eigentlich dafür da, dass man eben nicht die, das Setting großartig beschreiben muss, sondern dann einfach nur fortlaufende Handlungselemente in den Text einfasst und den Rest erklärt das Bild? Das passiert, ja. Ähm, man muss dazu auch sagen, dass eine Narration, sowohl über Bild als auch über Text funktioniert, noch nicht so lange, ja so vorherrschend auch ist in Bilderbüchern. Also ganz lange Zeit war das wirklich ein sehr striktes Nebeneinander, gerade auch noch als Märchen dann äh, mit Illustrationen versehen wurden, war das meistens eine sehr einfache Illustration, die eine Handlung, die gerade auch parallel im Text beschrieben wird, nochmal darstellt und wirklich äh, mit diesem Faktum des Erzählens über beide Ebenen hinweg gespielt wird. Das ist ein Phänomen, was, äh, sage ich mal, erst in der Emanzipation des Bilderbuches dann Einzug gehalten hat. Wie lange wird sowas jetzt betrieben? Dass, dass es auch solche Bilderbücher gibt, die im Prinzip so innovativere Strukturelemente haben. Ja, also oft wird gesprochen, dass so, ja, so in den 1990er Jahren sich ein neues Bilderbuch etabliert hat. Ja, und... Ähm, Lange Zeit war der Name des postmodernen Bilderbuches Programm, aber es ähm, Verwechslung auch äh, mit der Postmoderne als Epoche natürlich äh, nicht auszuschließen ist, haben wir uns jetzt entschieden in der Hinsicht ein ja, neues Fachwort einzuführen und zwar das Bilderbuch, was literarästhetisch innovative Strukturen aufweist. Also Literarästhetik ist klar, wir haben einen literarischen Text, der in irgendeiner Art und Weise auch ästhetisch ist und die innovativen Strukturen in dem Buch äh, sind dann eben oft auch solche metafiktionalen Strukturen. Genau. Dann ist es ja noch ein ziemlich junges Phänomen eigentlich, dass man diese Inhaltsebenen miteinander verwebt. Genau, also das kann man wirklich so sagen und auch äh, seit den 1990ern wurde das stark forciert. Also wir haben da eine sehr starke Dynamik auch in dem Bilderbuchmarkt. Natürlich neben den klassischen Kaufhausbilderbüchern, wie man sie kennt. Das kennt man ja, dass dann solche Bilderbücher liegen wie, zeig mir deinen Bauernhof und dann wird beschrieben, was steht im Stall, was steht auf der Weide und sowas. Aber abseits von diesem, sage ich mal, stark kommerzialisierten Bilderbuchmarkt gibt es halt genau eben diese Bilderbücher, die uns interessieren. Und gerade in diesem Markt dieser innovativen, äh, literaristischen innovativen Bilderbücher tut sich sehr viel. Und deswegen ist es eben auch interessant, äh, sich das anzugucken. Und durch auch technische Neuerungen in den letzten ja, 20, 30 Jahren, es sind auch ganz andere Sachen möglich, auch im Bilderbuch als Illustrator da etwas zu verarbeiten oder auch als Autor. Und dadurch hat sich natürlich auch die Sehgewohnheit von Kindern und genauso auch von Erwachsenen verändert. Ja, Also ich sag mal, ein einschneidendes Erlebnis mit der Einführung oder mit der Erfindung des Fernsehers war das bewegte Bild, was man irgendwie auf einmal hatte und was natürlich auch Sehgewohnheiten verändert. Und jetzt leben wir mittlerweile in einer multimedialen Welt, die völlig vernetzt ist, auch durchs Internet. Und da spielen natürlich nochmal ganz, ganz andere Sehgewohnheiten eine Rolle. Und man geht einfach auch davon aus, dass durch solche kulturellen und gesellschaftlichen Veränderungen, natürlich auch das Medium an sich beeinflusst wird und sich verändert. Aber jetzt etwas abgeschweift. Von, genau, kommen, von, von, wir, kommen vom wir zum Thema Fiktion. Genau, ich hatte ja wie gesagt schon beschrieben, dass einmal der erste große Punkt äh, diese Sprachhandlung ist, die irgendwo damit reinspielt, dann der zweite große Punkt die Fiktivität und äh, seine Bedingungsfaktoren und als dritten Punkt gibt es dann noch die Bedingungsfaktoren der Fiktionalität. Und da geht es im Prinzip um das Wie des Erzählens. Also da sind wir jetzt nicht mehr auf der Inhaltsebene, sondern auf der Ebene, wie die Erzählung selbst funktioniert. Und da ist ganz wichtig, dass man sich bewusst macht, dass eine Situationsabgelöstheit beim Erzählen stattfindet oder die Erzählung situationsabgelöst ist weil ja zwischen, ähm, wie wir das schon vorne bei der äh, einseitig gerichteten Sprachhandlung hatten, zwischen Rezeption und dem Geschehenem liegt ein Zeitraum dazwischen. Also ein Autor schreibt ja etwas auf, was er entweder selbst erlebt hat und dann verarbeitet in seinem Buch und dann das erst später rezipiert wird. Und da liegt einfach Zeit dazwischen und die Situationen sind vollkommen voneinander abgelöst. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Weiterhin ist auch wichtig, dass eine Verdoppelung der Sprachhandlungssituation stattfindet. Das kann man am besten eigentlich erklären, indem ich ich würde es dir gerne hier mal auf einem Schaubild zeigen, auch wenn das unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, aber daran kann man das besser beschreiben. Und zwar, warum eine Verdopplung der Sprachhandlungssituation? Bei fiktionalen und literarischen Texten ist es nämlich so, wir haben nicht nur den Autor, den Text und einen Leser, sondern es gibt immer auch noch einen Erzähler und einen Adressat. Und das ist das Besondere im Gegensatz zu einem faktualen Text, in dem man eben diese Verdopplung erstmal nicht hat. Und dann hat man eben eine Produktionssituation, in dem der Autor den Erzähltext, man spricht dann auch vom Erzähltext 1, wie hier in dem Schaubild, produziert und dieser Erzähltext 1 ist im Prinzip der real vor mir liegende Text. Die Buchstaben auf den Seiten, wie das Papier riecht, das ist so, wie der Text einfach da ist. Und natürlich jetzt in unserer heutigen Zeit auch vielleicht auf dem Pad oder auf dem Laptop zu lesen. Und dann ist in dieser äußeren Schicht, sage ich mal, noch eine zweite Ebene äh, verbaut, wo man dann von dem Erzähltext 2 spricht und dann auch äh, von der Geschichte als solche, in der der Autor nicht mehr die Rolle spielt, sondern der Erzähler die Rolle des Autors einnimmt oft und auf der anderen Seite der Adressat steht. Also Adressat in dem Sinne, dass wenn der Autor ein Buch schreibt, schreibt er das nicht für eine ganz bestimmte Person. Also außer es ist jetzt zum Beispiel ein Liebesbrief. <lacht> Aber normalerweise ist es so, dass ein Buch dann für einen Adressatenkreis geschrieben wird und gedacht wird, okay, ich schreibe jetzt ein Buch, was diesem Adressatenkreis gerecht wird oder eben auch absichtlich nicht gerecht wird. Und das ist eben das zweite Wichtige, dass wir in dieser inneren, in dieser zweiten Ebene dann den Erzähler und den Adressaten mit der fiktiven Geschichte haben. Und das Interessante hierbei ist, dass RC-Text 1 und Erzähltext 2 liegen eigentlich direkt übereinander. und Es ist eigentlich genau das Gleiche, es sind die gleichen Buchstaben, der gleiche Inhalt natürlich, aber man schaut äh, nochmal mit einer anderen Brille auf die ganze Sache. Denn in dieser zweiten Ebene geht es dann wirklich um diese Fiktion, die entsteht, wenn dieser Text dann gelesen wird. ja Und das ist sehr, sehr wichtig und wichtig dabei ist, dass diese beiden Ebenen voneinander getrennt sind. Das ist ein wichtiges Faktum, was auch dann in der Analyse von Bilderbüchern mit Metafiktion auch wieder eine Rolle spielen wird. Das ist doch im Prinzip, wie man das bei Gedichtinterpretationen kennt, dass man Autor und lyrisches Ich voneinander trennen soll, oder? Plus halt eben genau. auf andere Textformen ja. übertragen. Ja. Und äh, das ist im Prinzip, ist das genau das nur für literarische Texte und eben nicht für, für lyrischen. Ja, aber da kann man äh, gewisse Parallelen auf jeden Fall ziehen, ja. Dass sozusagen der Autor eigentlich ein erzählendes Etwas konstruiert, welchen Geschlechts auch immer, welcher Konfiguration auch immer. Und dieses Etwas erzählt mir dann eigentlich die Geschichte und eben nicht. Der Autor oder die Autorin. Genau. Ja, also ähm, die der Erzähler oder die, die Erzählerin fungiert im Prinzip immer als Vermittlungsinstanz. Ja, weil der Autor kann nicht da sein. Der kann nicht aus dem Buch rausspringen und jedem Einzelnen sein Buch vorlesen und erklären. Das funktioniert nicht. Ähm, und dann gibt es noch äh, zwei wichtige Sachen, kann man sagen. Da gibt es nämlich einmal noch, was ich für mich ausgearbeitet habe, um dieses Modell rund zu bekommen. Einmal die formalen Besonderheiten, äh, die einfach das Medium an sich erstmal mitbringen. Und das ist auf der einen Seite, dass der Text an sich begrenzt wird durch den Textkorpus. Also ich habe jetzt einen Fließtext über eine A4-Seite zum Beispiel. Und dieser Text ist einfach von einem Rand abgegrenzt. Also dieser Text ist als solcher da und kann gelesen werden und ist aber durch den Textkörper oder den Textkorpus einfach abgegrenzt von dem Rest des Blattes. Und genau das Gleiche gilt eben auch für das Bild, dass das Bild eben begrenzt wird durch den Bildrand. Klingt erstmal sehr trivial, ist aber durchaus sehr, sehr wichtig. Ich habe auch noch ein paar Bilder heute mit. Wenn wir Zeit haben, können wir da vielleicht auch noch mal kurz reingucken, wo nämlich genau auch so etwas eine Rolle spielt, dass eben solche Grenzen dann überschritten werden. Als letzte Sache äh, in Bezug auf das Analyse-Tool vielleicht noch, bezogen auf die Sprache und die Bildebene, äh, ist noch zu sagen, dass wir hier ja auch Konventionen unterworfen sind. Und äh, da gibt es einmal die Konvention des Zeichensystems der Sprache. Das ist so zu verstehen, dass man einfach sagen muss, in ja, unserer... Kultur ist es äh, üblich, dass wir von links nach rechts lesen, der Text in Zeilen steht und wir bestimmte Buchstaben haben, um bestimmte Laute dann sozusagen in die schriftliche Form zu bringen und daraus dann ja ein Text entsteht. Und ohne diese Konventionen, die diesem Zeichensystem eingeschrieben sind, würde das Lesen eines Textes oder auch das Schreiben eines Textes überhaupt nicht funktionieren. Und deswegen brauchen wir diese Konventionen, um überhaupt über Texte miteinander zu kommunizieren. Und genau solche Konventionen gibt es eben auch auf der Bildebene, mit dem Unterschied, dass wir auf der Sprachebene syntaktisch-digital agieren und auf der Bildebene äh, syntaktisch-analog. Also die Unterscheidung, dass man eben einen Text nur verstehen kann, wenn man den nacheinander äh, sukzessive liest, bei einem Bild aber eben diese Strukturiertheit nicht gegeben ist. Also natürlich kann man sagen, okay, wir haben ein bestimmtes Bild und man guckt prozentual gesehen, gucken die meisten Menschen genau auf diese Stelle am Anfang oder gucken in die linke obere Ecke, weil da was ganz Besonderes irgendwie auf dem Bild stattfindet. Oder es gibt einen Blickfang direkt in der Mitte des Bildes. Aber grundsätzlich äh, passiert hier genau äh, das Gleiche. Man liest auch ein Bild. Genau, und das war auf jeden Fall auch noch wichtig für die Analyse dann äh, der Bilderbücher. Und aus diesem Analysemodell, was ich jetzt versucht habe, so ein bisschen auch hier für die Zuhörer auszudifferenzieren, bildet die Grundlage für die Regeln von Fiktion, die ich an ein Bilderbuch stelle. Und wenn man sich dann nochmal überlegt, ich habe hier mal eine Idee, wie man Metafiktion dann definieren könnte. Und da heißt es dann, Fiktion nennt man jene Literatur, die ihre eigene Fiktionalität, also ihre Gemachtheit, ihre Konstruiertheit sichtbar macht. Die Methoden variieren stark, das Vorhaben bleibt gleich. Immer geht es darum, die Künstlichkeit eines Werkes, seinen fiktionalen Charakter, spielerisch zum Vorschein zu bringen. Und da sieht man schon, okay, dieser referenzielle Charakter spielt eine große Rolle. Und äh, da wird vielleicht auch nochmal deutlich, warum ich jetzt diesen Umweg auch über die Fiktion gegangen bin. Ja, Dass ich erst sage, ich kann die Gemachtheit oder die Konstruiertheit eines Werkes nur analysieren und verstehen und beschreiben, wenn ich die Konstruktion als solche verstehe. Ja, Und das ist eben genau der große Punkt, der auch im Prozess meiner wissenschaftlichen Hausarbeit langem nicht so einfach zu lösen war. Von welcher Seite geht man hier eigentlich ran? Nach deiner allgemeinen Definition ist aber Metafiktion kein Phänomen, was sich jetzt auf das Bilderbuch beschränken würde. Auf keinen Fall. Auf das gibt es quasi eigentlich in jedem Medienformat. Genau. Also ähm, da sind vom Medienformat her überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Da geht es einfach nur darum, dass im einzelnen Medium das einzelne literarische äh, Stück oder ähm, der einzelne literarische Text eben genau seine Gemachtheit und seine Konstruiertheit eben offenlegt und das kann im Film genauso passieren äh, wie in einem Buch und da gibt es genug Filmbeispiele in denen das auf jeden Fall auch aufgegriffen wird Deadpool als vielleicht prominentes Beispiel der moderneren Zeit in, da wird im Hintergrund dann auch der Film angehalten und der Ereignisträger äh, und die Hauptrolle fängt dann an mit dem Publikum zu sprechen und da denkt man ja im ersten Moment auch, okay, eigentlich geht das jetzt gar nicht. <lacht> ja Und ähm, man hat auch schon ein, irgendwie ein komisches Gefühl auch in, in dem Moment, wenn so etwas passiert, äh, weil man einfach nicht damit rechnet. Das bricht so ein bisschen mit den Konventionen, die man eigentlich genau. für solche Texte gewohnt ist. Richtig, genau. Ein gutes Beispiel ist ja eigentlich auch House of Cards. House of Cards ähnlich, auch wieder eine Zuschaueransprache. Für Literarstexte wäre es dann die Leseransprache. Genau, da passiert genau das Gleiche, dass auch der Protagonist im Buch sich seiner selbst als fiktive Figur bewusst ist. Ja, das spielt da ja mit rein, dass die eigene Analyse der eigenen Bewusstheit stattfindet. Und genau, das wird da auch sehr, sehr gut deutlich und wird dort immer sehr stark auch wieder herausgearbeitet. Gibt es dann auch Formate, in denen sich die handelnde Person vielleicht nur in einzelnen Momenten seiner Fiktivität bewusst ist? Also dass es quasi so einzelne Momente gibt, wo so metafiktionale Elemente eingebaut werden und der Rest des Textes bricht diese Konventionen aber nicht? Ähm, das ist eigentlich auch immer so, weil ich sag mal, wenn alles besonders ist, ist es nicht mehr besonders. Also wenn jede Stelle des Textes ein Konventionsbruch mit der Fiktion wäre, dann bräuchte ich das alles gar nicht mehr zu so definieren, wie ich es tue. Es gibt äh, meistens verschiedene äh, Knackpunkte in den Bilderbüchern, an denen Metafiktion dann deutlich wird. Aber fußen tut dieses ganze Konstrukt immer noch auf den Regeln der Fiktion, weil das würde sonst gar nicht funktionieren. Wie wirkt denn Metafiktion? Also was macht das denn? Du hast ja schon gesagt, es, es hat häufig einen irritierenden Effekt. Ist es das, was man als Autorin oder Autor erreichen möchte? Möchte man das Publikum verwirren? Das ist eine gute Frage. Was man als Autor jetzt genau erreichen möchte beim Leser, ich glaube, das, das differiert auch stark von Autor zu Autor. Aber ich würde sagen, dass so eine gewisse Verwirrtheit genau das ist, weshalb ich mich mit dem Thema angefangen habe auseinanderzusetzen, weil meine äh, Forschungsfrage geht ja in die Richtung, dass ich im Prinzip fragen möchte, was oder wie reagieren denn Kinder überhaupt auf solche metafiktionalen Phänomene, also ähm, wenn ich meine Frage mal vorlese, die ist zwar etwas... <lacht> Umständlich geschrieben, aber... Ähm, Kla Klassisch-intellektuell verklauselt. Genau. Ich kann sie einfach mal vorlesen, dann noch mal ganz kurz dazu eine Erklärung geben. Die Frage wäre, wie gehen Kinder der Primarstufe bei der Rezeption metafiktionaler Bilderbücher und dem sich anschließenden literarischen Gespräch mit den dargestellten Brüchen der Fiktionsstruktur der literarischen Artefakte um? So. Und... Einfach gesagt ist es nichts anderes, als dass ich herausfinden möchte, wie Kinder verschiedenen Alters auf solche fiktionalen Brüche oder eben metafiktionale Strukturelemente in Bilderbüchern reagieren. Und dabei soll eben geschaut werden durch die Methode des lauten Denkens, die spielt da auf jeden Fall eine Rolle, dass im Vorfeld gesagt wird, wenn ihr euch das Bilderbuch anschaut, sagt das, was ihr gerade in dem Moment denkt, damit wir wissen, was ihr denkt. Ja, also das bedeutet auch, dass diese Forschung, diese Feldforschung, wenn man dann ins Feld geht, natürlich auch vorbereitet sein muss, dass auch die Kinder, mit denen man so ein Buch dann anschaut, dass klar ist, okay, also nicht, was erwarte ich jetzt von dir, sondern dass sie auch wissen, okay, wie wie muss ich mich jetzt verhalten, dass das hier funktioniert jetzt auch in, in dem, was ich jetzt rausfinden möchte. Und für mich bietet sich die Methode des lauten Denkens an, weil ich an die, direkten Gedanken der Kinder möchte oder direkten Reaktionen, die solche Phänomene im Bilderbuch auslösen. Und da bietet sich das an, natürlich dann direkt bei der Rezeption zu schauen, okay, wie reagiert denn hier ein Kind? Ist es vielleicht so, dass diese Stelle so stark zu einem Fiktionsbruch führt, dass das Kind so verwirrt ist, dass es überhaupt gar keine Motivation mehr hat, den Rezeptionsprozess fortzusetzen. Ja, das kann ja auch passieren, dass die Stelle so seltsam für das Kind wirkt, dass dann ein Rezeptionsabbruch einfach stattfindet und das Buch irgendwo in der Ecke landet. Natürlich ist das erstmal nicht das Ziel, sondern das Ziel ist ja irgendwo Neugier zu wecken und die Frage ist halt genau, an welcher Stelle ist es Neugier oder ist es dann Frustration? Mhm. Also meine These ist natürlich, dass eher die Neugier einen viel, viel stärkeren äh, Effekt da haben kann und dadurch eben auch Verstehensprozesse angeregt werden können, auch bei Kindern, die äh, vielleicht gerade an so einer Stufe sind, da eine Unterscheidung treffen zu wollen oder zu können und das mit sowas auch zu unterstützen. Genau. Ab welchem Alter können Kinder denn Fiktion und Wirklichkeit überhaupt voneinander unterscheiden? Das ist eine gute Frage. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist auch, <lacht> es, es, ist, es ist auch schwer, das so zu sagen, weil das hängt auch davon ab, was für Vorerfahrungen bringt ein Kind mit? Wie ist die Kindheitsentwicklung verlaufen? Das kann man so gar nicht sagen, aber das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich mir in meiner Forschung anschauen möchte. Gibt es denn Unterschiede, wie Kinder in der ersten, in der zweiten, dritten und vierten Klasse eben solche Sachen wahrnehmen? Ja, solche Strukturelemente, die irgendwo Metafiktion sind oder metafiktionale Charakterzüge mitbringen. Was für eine Unterscheidung kann da stattfinden? Und ich denke, dass an sich das Switchen von Kindern von Fiktion zur Wirklichkeit, das können die schon sehr, sehr früh. Aber das bewusste Wahrnehmen und darüber nachdenken, dass ein Text ja auch nur etwas Gemachtes ist von anderen Menschen, und nur eine Möglichkeit der Kommunikation darstellt, ist nochmal was ganz anderes. Ja, Also ich glaube, die Fähigkeit, Fiktion zu kreieren selbst, die hat man schon sehr, sehr früh. Also Kinder fangen ja schon, wenn man da mal so Piaget-Entwicklungs... Äh, na, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Stufen? Ja, also man, die Entwicklungsstufen, da ist man ja auch so ein bisschen davon weg. Aber dass, dass man sagt... Ähm, Wann fangen Kinder an, sozusagen Objekte mit anderem Sinn zu besetzen? Da spricht man dann so von Objektfiktion und das findet tatsächlich schon sehr, sehr früh, oft schon vor dem zweiten Lebensjahr an, dass Kinder beispielsweise ein Stückchen Holz nutzen als Auto. Ja, aber es ist halt ja gar kein Auto, es ist einfach ein Stückchen Holz. Aber die Kinder schaffen es in diesem Alter schon, eben dieses Stück Holz semantisch eine ganz andere Besetzung zu geben. Vom Sinninhalt. Und äh, das ist die Vorstufe auch für literarische oder literar Fiktion. Also da kann man schon sagen, dass diese Fähigkeit sehr früh sich ausbildet und das zeichnet uns ja auch als äh, Menschen aus, dass wir in der Lage sind, uns Sachen vorzustellen und diese Sachen dann auch ja, praktisch auch umzusetzen. Vielleicht auch gerade Sachen vorstellen, die physikalisch nicht möglich sind oder die eben unsere Realität so eigentlich gar nicht hineinpassen, ob es jetzt Raumschiffe sind oder Zauberei oder Genau, genau. Da lassen sich dann natürlich auch Sehnsüchte ausleben, ja, dass man auch seine eigenen Grenzen auch in der Fiktion überwinden kann oder austesten kann. Das auf jeden Fall spielt dann auch in der Fantastik eine Rolle, ja, oder in der Science Fiction. Wo ich vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen würde, weil wir da vorhin so ein bisschen drüber hinweggehuscht sind. Wir haben allgemein über den Begriff Metafiktion gesprochen, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein paar konkrete Beispiele dafür liefern, wie sich Metafiktion denn nun in Bilderbüchern darstellt, denn da hat man ja vielleicht gar nicht so die Vorstellung. Ich meine, im Theater ist das Durchbrechen der vierten Wand so das klassische Beispiel, aber ähm, für Bilderbücher fällt einem da vielleicht gar nicht so spontan ein, wie Metafiktion sich überhaupt ja, ausgestalten lässt. Dafür habe ich sogar ähm, ein kleines Beispiel mit. Das wird jetzt wieder natürlich auf der beschreibenden Ebene stattfinden. Ich kann das auch mal noch ein bisschen größer machen. Und zwar kann man hier ganz gut sehen, das ist das Cover eines Bilderbuches. Und dieses Bilderbuch trägt den Namen Chester, bester Autor der Welt. Und hier kann man schon auf dem Bilderbuch-Cover erkennen, dass hier etwas stattfindet, was so eigentlich gar nicht möglich ist. Und zwar sieht man auf dem Bild eine ja, etwas korpulentere Katze, oder besser gesagt einen Kater sitzen, der einen roten Edding oder einen roten Filzstift in der Hand hält. Dann steht unter dem Kater der Name der Autorin Melanie Watt. Interessanterweise ist der Name Melanie Watt mit einem roten Kreuz, durchgestrichen und der Name Chester steht darunter und der Name Chester steht nochmal über dem Kater in großen Lettern und dann steht auch in der gleichen Schriftart, äh, als ob es selbst geschrieben ist, mit eben einem Edding oder einem äh, Filzstift äh, mit roter Farbe, bester Autor der Welt. Und schon hier wird eigentlich deutlich, bevor eigentlich die Geschichte als solche losgeht, wie Metafiktion funktioniert, weil offensichtlich ja dieser Kater auf dem Cover manipulativ eingegriffen hat mit diesem Filzstift, was ja aber eigentlich, wenn wir jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, gar nicht sein kann, eben weil wir hier eine zerdehnte, in eine Richtung stattfindende Sprachhandlung zum Beispiel haben, darüber kann man das jetzt ganz gut erklären zum Beispiel, dass nämlich das Buch ja als solches erstmal gedruckt werden muss, aber uns wird hier suggeriert, dass der Chester vielleicht erst vor kurzer Zeit diesen Namen ähm, von der Autorin durchgestrichen und seinen eigenen dann runtergeschrieben hat. Äh, schon das kann zu Überlegungen auch bei Kindern zum Beispiel führen, okay äh, Melanie Watt ist, was ist das? Ist das jetzt die Autorin? Und genau über solche Momente ist dann die Idee zu sagen, wie, wie funktioniert Fiktion eigentlich? Und was ist da eigentlich darüber hinaus äh, möglich? Das ist ja auch, wenn ich kurz einhaken darf, wenn wir an dein Schichtenmodell denken, mit der Außenschicht Autor und der Innenschicht Erzähler, interessant Normalerweise stehen die ja eigentlich in keinem interagierenden Bezug zueinander und in diesem Fall verleugnet quasi der Erzähler die Existenz der Autorin. In gewisser Weise schon. <lacht> Oder äh, ärgert sie auf jeden Fall und äh, beansprucht die Arbeit der Autorin auf jeden Fall für sich. Und schlägt man dann das Cover nämlich auf, wird genau... Damit auch wieder gespielt. Und zwar sieht man äh, hier einen kleinen Brief. Ich kann mal anfangen vorzulesen. Und zwar ist es so, man sieht ein, ja ein Schreibtisch. Auf diesem Schreibtisch sind verschiedene Arbeitsmaterialien zu sehen, die um ein Bilderbuch zu gestalten, notwendig sein könnten. Wie zum Beispiel, man sieht einen Tuschkasten und man sieht einen Bleistift und man sieht ein bisschen Klebeband. Und dann liegt eben ein Brief oder ein Schriftstück mit auf dem Schreibtisch, in dem sich schwarze und rote Schrift abwechselt. Und die rote Schrift hat wieder die gleiche, der gleiche Schriftstil äh, wie auf dem Cover. Und da geht es los, dass in schwarzer Schrift geschrieben steht, Hallo, ich heiße Melanie Watt. Und ich versuche gerade ein Bilderbuch über eine Maus zu machen. Aber Chester mischt sich ständig ein und will einfach nicht damit aufhören. Und in roten Lettern steht dann dahinter, na klar, soll ja schließlich ein tolles Buch über mich werden. Und so fangen schon Ereignisträger und Autor eigentlich an, bevor die Geschichte so richtig losgeht, schon miteinander in Verbindung zu treten und zu kommunizieren. Und im Bild wird das dadurch deutlich, dass man einen gemalten Chester auf einem A4-Blatt, würde ich sagen, sieht, wie er schon nach einem Stift, der in seiner fiktionalen Welt eigentlich gar nicht vorhanden ist, greift, da dieser rote Stift auf dem Papier liegt, auf dem der Chester eigentlich gemalt ist, und seine Hand aus dem Papier herauskommt und diesen Stift greift. Ja, und das ist dann auch wieder so ein Hinweis auf ein metafiktionales Momentum. Genau. Und wenn man hier eben dann sich die nächsten Bilder anguckt, sieht man auch immer wieder, dass eigentlich im ganzen Bilderbuch hinweg dann äh, immer wieder die Bilder der eigentlichen Autoren und Illustratoren manipuliert werden und verändert werden und der Gedankenwelt Chesters angepasst werden. Und Chester ist tatsächlich auch in der Lage, die einzelnen Buchseiten zu verlassen und auf anderen Buchseiten weiter sein Unwesen zu treiben. genau. Und da ziehen sich diese Phänomene der Metafiktion sehr stark auch durch das ganze Werk. Ist das ein übliches Stilmittel? Also gibt es das in vielen Bilderbüchern oder ist das tatsächlich eher ein exotisches Phänomen oder was Neues, was jetzt gerade so auf den Markt gekommen ist? Also Chester ist noch nicht so alt, ich glaube das ist 2016 oder 17 wurde das verlegt zuerst und ich glaube auf Deutsch übersetzt dann 2018, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eher ein neueres Bilderbuch und tatsächlich ist das eine Spielart von Fiktion, die sehr häufig vorkommt. Also in meiner wissenschaftlichen Hausarbeit beispielsweise habe ich dann zwei Bilderbücher beschrieben, in denen das Phänomen, was dort metafiktional verarbeitet worden ist, sehr sehr ähnlich ist. Und das andere Buch, in dem das Phänomen ja, sich so ähnlich gestaltet, ist denn die beste gute Nachtgeschichte der Welt, in der thematisiert wird, dass sich verschiedene Protagonisten aus verschiedenen Geschichten streiten, welches denn nun die beste gute Nachtgeschichte ist. Und zwischendurch dann das Buch völlig kaputt machen und die Schnipsel des Buches dann eine neue Geschichte im Endeffekt ergeben, wo auch wieder mit der Gemachtheit des Buches gespielt wird und die Bewusstheit, dass man selbst in einem Buch ist, aktiv genutzt wird um die Geschichte und die Narration auch voranzutreiben und dass eben die einzelne Figur nicht in der Seite des Buches verhaftet bleibt, sondern aktiv diesen Ort verlassen kann. Ja, bei die drei Schweine von David Wiesner ist es genauso. Da wird das auch so verarbeitet, aber natürlich gibt es auch noch ganz ganz viele andere Arten der Metafiktion, die auch teilweise dann nicht so explizit herausgearbeitet sind, sondern die dann eher einen impliziten Charakter tragen. Also da gibt es auch Beispiele, wo die Metafiktion richtig handlungstreibendes Element ist. Genau, hier zum Beispiel ist das wahnsinnig gut zu sehen. Ohne diesen Fakt, dass Chester diese Buchseiten verlassen kann und sich in der fiktionalen Welt seine eigene fiktionale Welt erschaffen kann, ohne diesen Punkt wäre die Geschichte keine Geschichte mehr. Ja, Und es geht in das ganze Buch über hinweg um den Streit zwischen äh, Ereignisträger und Autor. Ja, das spitzt sich dann auch immer weiter zu, dass dann auch der Auto boykottiert die Geschichte weiterzuschreiben. Ja, und das ist genau der Punkt, der dann hier als Möglichkeit dient, eine Geschichte dann aufzubauen. Da steht dann ein bisschen im Gegensatz zu zum Beispiel House of Cards, wo man im Prinzip die Metafiktion weglassen könnte und es würde als Geschichte trotzdem weiter es funktionieren. Es würde als Geschichte weiter funktionieren, da ist bei House of Cards ist es ja zum Beispiel eher so, dass diese Momente dafür genutzt werden, um dem Zuschauer Background-Informationen zu geben, die er ansonsten nicht bekommen würde. Oder Einschätzungen über die Innenwelt des ha Hauptdarstellers, also über die psychische Innenwelt. Genau. Wo wir gerade so ein bisschen ähm, darüber sprechen, auch über House of Cards, ist ein Bilderbuch eigentlich näher am Film oder am Buch? <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde tatsächlich schon äh, sagen, dass wir hier eher äh, näher am Buch sind, ja, weil wir einfach auch durch das haptische Erleben natürlich eher in, eine Buchform haben und darin blättern können. Aber natürlich werden auch filmische Elemente ganz gezielt und bewusst auch im Bilderbuch genutzt, die auch über die Jahre dann erst auch im großen Film eine Rolle gespielt haben. Ja, Dass man sagt, man arbeitet jetzt mit anderen Perspektiven, man arbeitet mit Zoom, man arbeitet mit großen Totalen, man arbeitet mit Weitwinkel und man arbeitet mit Kamerafahrten. Solche Sachen werden dann natürlich auch immer wieder im Bilderbuch mit verarbeitet dass man sagt, man hat nicht mehr ein monoszenisches Bild, sondern ein pluriszenisches Bild, in dem dann der Ereignisträger doppelt vorkommt in einem Bild und dadurch zum Beispiel ein Handlungsablauf gezeigt wird im Bild. Ja, oder ähm, dadurch suggeriert wird, okay, hier bewegt sich jemand ganz schnell. Also so äh, wie der Klassiker im Comic, wenn dann eine Person ganz schnell läuft, dass sie dann als einzelne Striche nur richtig. angedeutet wird genau. und man sieht nur den vordersten ja. als genau. Person, die RCS ist. Genau. O oder ähm, dass man eben, ähm, weil du jetzt gerade das Comic angesprochen hast, dass man mehrere Stripes hat, in dem auch äh, eine Geschichte natürlich dann erzählt hat, was eher ja auch eine Anlehnung an den Film ist. Ja, gerade bei Comics habe ich ja oft nicht so viel Text. Da ich findet ein Großteil der Narration tatsächlich über die Bildebene statt ja die sich dann erst im ikono Text äh, Bild und Text zusammenfügt die Gesamthandlung greifbar macht auch für den Leser aber natürlich auch bei manchen Comics ist möglich wäre das Comic zu lesen ohne ein Stückchen Text zu haben ja wenn man sich vorstellt wir lassen die Texte jetzt einfach mal weg ja. wie so ein abgedruckter Stummfilm quasi genau hm. also da beeinflussen sich auch tatsächlich die die Medienformate äh, einfach auch gegenseitig was ich vorhin schon mal äh, ganz kurz angedeutet habe, dass eben auch diese krasse Entwicklung auch im, im Bilderbuch natürlich davon abhängt, was kulturell und gesellschaftlich im Hintergrund und auch medial, sage ich mal, sich verändert. Ja, dass das natürlich Einflüsse auch auf das Medium des Bilderbuches hat. Na, ich könnte mir ja auch gut vorstellen, dass im Jahr 2019 die Grenzen, die ein Bilderbuch quasi durch technische Limitierung mir gibt, durchbrochen werden können. Wir hatten ja vorhin schon angesprochen, dass man Bücher durchaus auch auf dem Laptop oder auf dem Tablet lesen ja. kann, was mir dann ja auch die Möglichkeit gibt, beispielsweise statt einem starren Bild ein animiertes Bild ja. zu verwenden. Die Möglichkeit der Interaktion äh, mit dem Bilderbuch, dass man sagt, es ist eine Bilderbuch-App, in der eben noch Spiele eingebaut sind oder wenn man etwas berührt, sich nochmal etwas anderes bewegt, das ist dann nochmal für sich ein eigenes Forschungsfeld tatsächlich der digitalen Medien. Was ich mich so beim ähm, Recherchieren ein bisschen gefragt habe, du kennst doch bestimmt diese Kinderbücher, die man aufklappen kann und wo dann so zum Beispiel so kleine Handpuppen drin sind oder die dann so aufklappen und dann kommt einem so ein Pappschloss entgegen. Genau. <lacht> ähm, sind das auch metafiktionale Elemente oder würde man das vielleicht in eher so einen gestalterischen Kontext reinschieben und davon trennen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen, ein metafiktionales Phänomen, was dem ganz ähnlich ist, ist eines, das eben auch damit spielt, wie das Buch als Buch erstmal beschaffen ist. Und da gibt es dann zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Protagonist in dem Buch dann auf einmal in der Buchritze verschwindet oder der Hund des Protagonisten in der Buchritze verschwindet oder die Falte, wo die Seiten zusammengebunden sind oder für die Ereignisträger, Ereignisträgerinnen im Buch diese Grenze der Buchseiten ein Problem darstellt. Ja, dass sie nicht überwinden können und sich wie eine Grenze gestaltet. Im Gegensatz zu Chester, der da ja problemlos drüber Richtig, kann. genau. Es ist im Prinzip ein ähnliches Vorgehen. Und ich finde, man kann es fast auch ein bisschen auf diese Puppengeschichte, was du gerade angesprochen hast, übertragen. Aber tatsächlich ist das so eine Frage, die man, glaube ich, schwierig beantworten kann, ob man das zu einem metafiktionalen Phänomen erklärt oder eben nicht weil dort auch eher der interaktive Charakter mit dem Buch eine Rolle spielt und nicht mehr die Rezeption als solche, als normale, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, normale Rezeption. Okay, wir sind in der Vorbereitung noch auf die Begriffe Intertextualität und Intermedialität gestoßen, genau die ja auch mit Fiktionen so ein bisschen brechen können. Ja, auf jeden Fall kann so eine Intertextualität auf jeden Fall dazu führen, dass mir als Leser bewusst gemacht wird, ah, hier handelt es sich ja eigentlich um einen literarisch und fiktiven Text. Vielleicht kannst du ja erstmal nochmal erklären, für alle, die das nicht so genau wissen, was Intertextualität denn eigentlich genau ist. Na, ähm, Intertextualität ist nichts anderes, als dass ein Text in seinem Inhalt auf andere Texte Bezug nimmt. Als prominentes Beispiel kann man jetzt zum Beispiel sagen, es gibt ein Bilderbuch, das ist tatsächlich auch ein textloses Bilderbuch, äh, Krokodrillo. Das spielt rund um ein Krokodil und dort ist es so, dass das Krokodil dann im Laufe der Geschichte in einer U-Bahn mitfährt oder in einer Straßenbahn und in dieser Straßenbahn verschiedene Charaktere auftauchen. Unter anderem auch ein Junge mit einem T-Shirt, auf dem Chewbacca drauf ist, aus Star Wars. Und damit auch wieder deutlich wird, wenn man natürlich den Bezug dazu herstellen kann, weil man das Wissen über die Star-Wars-Filme hat, hat man im Prinzip dann eine Verbindung intertextuell gesehen oder intermedial gesehen zu dem anderen Stück oder dem anderen Medium oder eben dem anderen Text. Und das kann unter Umständen eben auch dazu führen, dass eine Gemachtheit des Werkes deutlich wird. Ja, eben weil ich dann weiß, ah, jetzt referiert auf einmal der Autor auf ein ganz anderes Werk. Dadurch kann natürlich auch dieser Effekt entstehen. Das kann allerdings natürlich den fiktionalen Wert auch erhöhen. Also es kann ja im Prinzip eine Welt viel realistischer machen, wenn ich auf so popkulturelle Phänomene mich beziehe wie Star Wars. Dann erscheint mir der U-Bahn-Tunnel, wo dann am Bahnsteig Leute langlaufen, vielleicht gleich viel realistischer, weil ich sage ja, in meinem Alltag würde ich jetzt auch mich nicht darüber wundern, wenn da jemand mit einem Chewbacca-T-Shirt rumläuft. Weil Krokodrillo vielleicht nicht so sehr, weil da auch sehr viele Tiere sich dann verirren in, <lacht> in die U-Bahn. Aber grundsätzlich ist das genau der Punkt. Und das ist auch tatsächlich in der Diskussion rund um Metafiktion interessant zu beobachten oder zu lesen, wie Thesen aufgestellt werden, ob Metafiktion eher den äh, Prozess der Fiktionsbildung unterstützt. Oder die Fiktion wirklich kaputt macht oder äh, ein Fiktionsbruch entsteht. Und äh, das ist sehr interessant, ja weil ich tue mich da auch schwer, mich festzulegen, in welche Richtung es dort eher geht. Im Moment bin ich eher äh, so auf der Schiene, dass ich sage, es kann beides möglich sein. Und es hängt einfach auch immer davon ab, was ich als Vorwissen, als, als Leser mitbringe. Und als was ich für Kompetenzen in dem Bereich des literarischen Lernens dann schon mitbringe. Das habe ich vorhin auch aus didaktischer Seite so ein bisschen geskippt. Da bin ich gar nicht so drauf eingegangen. Also es gibt so ein wissenschaftliches Konstrukt des literarischen Lernens von Kaspar Spinner wurde das mir mal niedergeschrieben, wo er elf Aspekte aufführt, die eben beim literarischen Lernen von Kindern eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da ist eben einer der Punkte, mit Fiktionalität bewusst umgehen, ist einer dieser literarischen Aspekte. ja Und der bringt im Prinzip das, was ich machen will, sehr, sehr gut auf den Punkt. Also der bewusste Umgang mit literarischen und mit den -ästhetischen Texten. Jetzt hast du ja mit deiner Feldforschung eigentlich gerade erst so richtig durchgestartet und kannst dementsprechend noch keine endgültigen Ergebnisse verraten. Vielleicht erlaubst du dir ja aber trotzdem schon mal ein bisschen vorzuspekulieren und zu vermuten. Das kann ich machen, ja. Also ich sag mal, man hat ja schon gewisse Erwartungen, in was für eine Richtung es geht. Und natürlich gehe ich davon aus, dass ich mit einem Buch in den verschiedenen Alters Stufen natürlich unterschiedliche Reaktionen auslöse, je nachdem, wie komplex das in dem jeweiligen Buch dann auch gestaltet ist. Meine Erwartung ist, dass ich vielleicht mit dieser Feldforschung eben wirklich daran komme, dass ein literarisches Gespräch mit Kindern stattfinden kann, in der die Wechselwirkung zwischen Fiktion und Wirklichkeitsbezug wirklich Thema ist. Ja, Das wäre so meine Erwartung, die ich hätte. Vielleicht auch mein Wunsch ein bisschen, dass genau dieser Effekt eintritt, dass ich über diese Bücher im Prinzip ein Nachdenken stattfinden lasse. Was ist Wirklichkeit und was ist Fiktion und wie unterscheidet sich das und kann man das überhaupt unterscheiden und wie kann ich darüber nachdenken? Und das ist auch genau der Punkt, an dem dann äh, mein Thema auch eine gesellschaftliche Relevanz bekommt, die mir auch ehrlich gesagt sehr, sehr wichtig war, dass ich eben nicht einfach etwas schreibe zu... Sachverhalten, die auch in der praktischen Umsetzung überhaupt gar keine Rolle spielen, sondern eben genau im Gegenteil sage, okay, mit dem, was ich hier versuche zu erforschen, erstmal natürlich mit einer sehr krassen theoretischen Rahmung, hat auch Relevanz für, für unterrichtspraktische Sachen. Und das ist genau der Punkt, dass ich sage, in der Zeit, in der wir leben, in der Information nicht gleich Information ist, ist eben so eine Kompetenz mit Fiktion eben bewusst umzugehen, wahnsinnig wichtig, um eben auch zu wissen, wie gestalten sich faktuale Texte, wie gestalten sich fiktionale Texte und wie kann ich da eine Unterscheidung treffen. Ja und eben die Idee, das über solche Bilderbücher zu machen, ist natürlich wahrscheinlich nicht die erste Idee, die einem so kommt. Ja, man sagt ja dann eher, ich habe hier eine PowerPoint oder früher noch im Polylux, auf dem steht halt, du hast einen Autor, du hast einen Erzähler und du hast einen fiktionalen Text und dann wird dann runtergebetet, was dafür wichtig ist, aber den Erkennungsprozess über das eigene Wahrnehmen von solchen Werken, in dem damit gespielt wird, ist natürlich nochmal was ganz anderes und kann, denke ich, auch dann mehr Spaß machen und man kann es auch tiefer diskutieren und tiefer auch mit Kindern besprechen, denke ich. Genau, das ist genau der Punkt, wo ich dann auch sage, das ist eine Kompetenz, die auch in Zukunft äh, immer wichtiger werden wird. Dass man sehr, sehr kritisch äh, mit Texten umgeht, die einfach existieren, weil jeder die Möglichkeit hat, von jedem auf diesem Planeten Texte zu lesen, was äh, so erst seit, ja, würde ich sagen, 20 Jahren, 25 Jahren. Ich weiß nicht, wann es Internet Geburtstag hat. <lacht> ja, ich glaube, wir sind jetzt ungefähr irgendwie beim Jahr 25. Ja, und ja. das sind halt Möglichkeiten, die wir vorher einfach nicht hatten und die eben verschiedene Phänomene auf den Plan rufen, wie das Umgehen mit News, wie kann ich ein Fake News zum Beispiel dann als solches auch enttarnen. Ja, oder äh, wie gestalten sich dann Prozesse im Internet, wenn Kommentare geschrieben werden, muss man ja auch sich erstmal bewusst machen, okay, da muss nicht unbedingt eine reale Person aus der Wirklichkeit dahinter stecken, sondern das kann auch alles einfach nur Rechenleistung sein und alles nur Fiktion sein. Und sowas dann zu thematisieren, finde ich wahnsinnig wichtig und auch eine Kompetenz dafür zu entwickeln, eine Unterscheidung treffen zu können zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Genau, das ist der Anfang, den ich damit gestalten will. Das finde ich ist ein wahnsinnig spannender Gedanke. Die gesellschaftliche Debatte läuft ja äh, unentwegt. Fake News, wie manipulieren sie uns. Und dass man jetzt sagt, wir fangen schon wirklich früh mit dieser Medienkompetenzbildung an. Und das sogar schon über Bilderbücher, die einfach zunehmend komplex werden durch diese metafiktionalen Ebenen. Darüber breiten wir schon kleine Kinder darauf vor, Texten auch zu misstrauen. Genau, genau. Auf eine gewisse Art und Weise. Wenn das funktioniert, würde das natürlich einen erheblichen Mehrwert bedeuten und das Medium sicherlich irgendwie nach vorne katapultieren. Wobei sich mir fast ein bisschen die Frage stellt, ob wir dann nicht die kindliche Freude daran ein bisschen kaputt machen. Das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Ich denke nicht. Ich denke eher sogar, dass durch eben solche Bilderbücher auch Erwachsene Spaß dran haben können sowas mitzulesen, weil einfach auch als Erwachsener ich ja nochmal einen ganz anderen Background von Vorerfahrung mitbringe und dadurch auch für mich so ein Bilderbuch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise witzig werden kann. Was bei Kindern vielleicht, wenn sie ein solches Bilderbuch rezipieren, ganz andere Gedanken und Gefühle auslöst. Aber dadurch eben, dass eben nicht nur ein Spaß für das Kind wird, sondern auch der Erwachsene oder die Erwachsene, die das Buch mit dem Kind liest, Spaß hat. In dem Zusammenhang spricht man auch oft dann von der Entgrenzung von Kinderliteratur äh, oder von Bilderbüchern und von Crossover-Literatur und von All-Age-Literatur, dass man sagt, eigentlich ist der Adressat gar nicht mehr nur so das Kind, sondern hier erweitert sich der Adressatenkreis auch. Also durch die Metafiktion wird es dann quasi interessant für einen breiteren Kreis von genau, Menschen. Genau. Ich glaube, wir haben jetzt hier einen wilden Ritt, durch deine Thematik vorgelegt. <lacht> Wir bitten ja alle unsere Gäste immer, ein kleines äh, abschließendes Wort, eine Take-Home-Message zu formulieren. Und so würde ich auch hier an dich diese Bitte richten. Hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch etwas, was sie sich kalenderspruchmäßig mit nach Hause nehmen können? Ich würde vielleicht diesen Spruch gar nicht so auf so einer theoretischen und inhaltlichen Ebene lassen, sondern einfach sagen, geht mal in eine Buchhandlung Nehmt euch mal ein paar Bilderbücher, guckt da einfach mal rein und entdeckt mal, was es alles für tolle Bilderbücher gibt. Weil die meisten tollen Bilderbücher haben gar nicht so einen Verbreitungskreis, wie man manchmal denkt, sondern oft sind das ganz, ganz kleine Nischen, wo wahnsinnig tolle Werke entstehen. Und da lohnt es sich einfach mal reinzuschauen und mal ein bisschen zu stöbern und Kinderliteratur nicht zu unterschätzen. Das ist vielleicht so ein Schlusspunkt, den ich setzen kann unterschätzt niemals Kinder- und Jugendliteratur und auch keine Bilderbücher. Zumindest die gut gemachten. Zumindest die gut gemachten. <lacht> Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz einhaken. Was ist denn dein Lieblingsbilderbuch? Oh, mein Lieblingsbilderbuch. Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Mein Lieblingskinderbuch, was aber nicht nur ein Bilderbuch ist, war Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Das hat mich damals als Kind sehr lange begleitet und durch meine Kindheit getragen und geprägt. Ist vielleicht jetzt nicht ein wilder Buch, aber oft sind dann ja auch solche Bücher mit Illustrationen noch versehen. Also dein persönlicher Lesetipp wäre ein Jim Knopf. <lacht> ja, definitiv. Dann bedanke ich mich, dass du bei mir zu Gast warst, Lukas. Gerne, gerne. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr der Sendung hier hinzugehört habt und freue mich, euch dann zur 15. Ausgabe der Underdogs begrüßen zu dürfen. Hier wird nicht gemütlich geschmökert, hier wird hart gearbeitet. Ich bin Tim Geilus, Lesebotschafter bei der Stiftung Lesen. und Hinter mir tagt die Kinderjury vom Leipziger Lesekompass. Ganz große Premiere. Zum allerersten Mal entscheiden Kinder darüber, welche Bücher in der mittleren Kategorie von sechs bis zehn Jahren mit dem Leipziger Lesekompass ausgezeichnet werden. Und wie das abläuft, gucken wir uns mal an. Hallo Kinderjury! Hallo! Marlene, was musst du als thüring alles tun? Also, du musst halt deine eigene Meinung wirklich abgeben, nicht auf die anderen hören, was sagen. Mathis, wie gehst du denn vor, wenn du ein Buch bewertest? Also ich lese natürlich zuerst den Text im Buch, dann gucke ich mir nochmal gründlich die Bilder an, dann fülle ich halt die Fragen aus. Welches Buch hast du denn begutachtet? Mein Freund Otto, das wilde Leben und ich. Das hier, ne? Und was ist dein Eindruck? ist ziemlich lustig und zum Teil auch ein bisschen gruselig. Ich finde, das halt alles, was ein richtig gutes Buch braucht. Es ist lustig, ja. spannend und hat auch gute Bilder. Friederike, wie ist denn das beim Lesen? Machst du dir die ganze Zeit Notizen dazwischen? Meistens ja. Wow, die Arbeit in der Kindertheorie klingt ganz schön anstrengend, aber ist für einen ganz besonderen Zweck. Denn der Leipziger Lesekompass findet deutschlandweit Beachtung. Und die Meinung der Kinder liegt hier. Mehr als die der Erwachsenen. Ihr habt jetzt hier so viel gelesen, geprüft und bewertet. Aber Sandra, du bist ja hier die Jurychefin. Das hätten doch auch Erwachsene machen können. Warum braucht das eine Kinderjury? Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir für Kinder oder dass Kinder für Kinder Bücher aussuchen weil wir nur so <lacht> wissen, was Kinder wirklich wollen. Ihr, ihr könnt ja nicht tausende Bücher hier alle lesen. Mhm. Also, wie wie kommt ihr zu dieser Vorauswahl, ja. dass die Jury lesen soll? Und es gibt so eine Vorauswahl von 20 Büchern, die wir den Kindern dann nachher letztlich geben. Aber es ist eine Arbeit von über einem Jahr, diese Bücher zusammenzustellen. Also erstmal ist es schon eine intensive Arbeit. Die Kinder nehmen das sehr ernst, was sie da machen. Das finde ich unglaublich toll, ja, dass sie also merken, okay, hier geht es um was. Hier geht es darum, anderen Kindern wirklich Bücher auszusuchen, die sie dann hoffentlich auch lesen. Was hat dir am meisten Spaß gemacht bei der Juryarbeit? Lesen. Die Bücher zu lesen. Am meisten hat mir Spaß gemacht, das Lesen. Ich glaube, das macht uns allen am meisten Spaß.